Lean Coffee. Ich gucke immer noch in fragende Gesichter, wenn ich diesen Begriff Lean Coffee meistens inzwischen beiläufig verwende. Was steckt dahinter? Wir klären das gleich in meiner Sprechstunde. Ich freue mich auf dich. Ciao, schön, dass du auch wieder dabei bist heute. Willkommen bei den Agile Quickies, meiner Sprechstunde für dich rund um agile Fragestellungen und agile Krankheitsbilder. Mit Diagnosen, Empfehlungen, mit Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche agile Unternehmen und deren Mitarbeiter. Von und mit, ich bin Dr. Rübefi. Ja, zunächst mal, Lean Coffee ist keine besondere Kaffeeart, keine besondere Kaffeesorte. Ich bekomme zwar jetzt hier inzwischen als ja, Moderator und Gründer der Xing Lean Coffee Gruppe immer wieder seit Jahren nett gemeinte Einladungen für Kaffeeverköstigungen. Das freut mich sehr, gerade ich als Kaffeetante, als Kaffeeonkel, aber es hat nichts mit einer besonderen Kaffeesorte zu tun. Ja, auch erstaunt war ich jetzt letzte Woche auf der Azure Cologne mit inzwischen über 160 Teilnehmern. Sehr beeindruckend. Dass aber auch da nicht wenige den Begriff Lean Coffee noch nie gehört hatten. Und gerade da in der Azure Community dachte ich eigentlich, dass der Begriff inzwischen allseits bekannt ist. Aber man merkt auch hier wieder, wie schnell man, also wie schnell ich jetzt hier betriebsblend geworden bin nach inzwischen 125 Lean Coffee Colognes nach 125 Veranstaltungen hier in Köln und auch unzählige andere öffentliche Lean Coffees oder unternehmensinterne Lean Coffee Veranstaltungen, die ich halt selber veranstaltet, moderiert habe oder als Teilnehmer teilgenommen habe. Ja, was ist drin für dich in meiner heutigen Sprechstunde? Was ist Lean Coffee? Wie funktioniert das denn? Und welche Themen werden denn so in Lean Coffee behandelt? Wie immer zum Abschluss meine fünf Tipps für dich mit einem kleinen passenden Zitat. Mehr dazu gleich in der Sprechstunde. Ich freue mich auf Dich. Ja, auch schön, dass Du hier dabei bist. Zunächst mal, was ist nun Lean Coffee? Es ist ein sehr kurzes, fokussiertes Treffen. Man trifft sich jetzt mal salopp auf ein, zwei Tässchen Kaffee, manchmal auch je nach Tageszeit auf dem Kölsch oder auf den Alt. Es ist häufig so eine fokussierte Stunde, länger nicht. Und doch diskutiert man sehr strukturiert und effektiv und effizient Themen, die die Teilnehmer mitbringen. Und das ist das Wesentliche. Die Agenda, die wird spontan im jeweiligen Treffen, im jeweiligen Veranstaltungstermin von den gerade anwesenden Teilnehmern zusammengestellt. Wer hat es erfunden? Ja, es war nach meiner Kenntnis Jim Benson und Jeremy Lightsmith 2009 in Seattle. Die waren auf der Suche nach einer leichtgewichtigen Planungsalternative gegenüber den sonstigen, sehr schwergewichtigen Konferenzorganisationen. Das halt immer sehr viel Arbeit. Und die suchten einfach nach einer leichtgewichtigen lean methode wie man sowas halt besser und leaner machen konnte. Ja, und inzwischen gibt es dazu weltweit ja, unzählige Lean Coffees europaweit, hier in, in Deutschland, in Köln, Umgebung, Rheinland und so weiter. Wie funktioniert Lean Coffee? Es ist absichtlich sehr einfach gehalten. Das ist ein Treffen, was im Café stattfindet, in der Kaffeeküche, im Meetingraum. Es kann ganz spontan einberufen werden oder ja auch als, wie bei uns in Köln, als regelmäßige wöchentliche Veranstaltung. Bei einigen vielleicht monatlich, bei uns ist es wöchentlich. Dann, äh, organisiert werden. Dann Man kann das oft mit einem Moderator begleiten, gerade wenn dieses link Coffee Format bei den anwesenden Teilnehmern noch nicht so bekannt ist. Wenn das später mal eingespielt ist, dann kann man das auch ohne Moderator machen, weil da genügend Selbstorganisation dann dafür, dass das gut durchgeführt wird. Wenn es mit Moderator gemacht wird, dann wird er sicherlich in aller Regel ganz zu Beginn eine kurze Einführung geben, wie, wie das Ganze funktioniert. Was brauchen wir? Wir brauchen ein paar Zettel, wir brauchen Stifte für die Teilnehmer und wir brauchen eine Wand, die wir dann entsprechend für die Zettel nutzen. Jeder Teilnehmer, der wird eingeladen, ein Thema auf einen konkreten Zettel zu schreiben. Wenn wir nicht viele Teilnehmer haben, dann kann man auch mehrere Themen und Zettel für einen Teilnehmer nehmen. Allerdings bei dem einstündigen Format, wenn das zu viele Themen sind, dann macht das irgendwann keinen Sinn mehr. Ja, an der Wand wird dann ad hoc so ein Personal Kanban Board erstellt. Das werde ich mal im Beipackzettel verlinken. Es geht letztendlich darum, dass wir drei Spalten haben. Wir haben eine To-Do-Spalte, wir haben eine Doing-Spalte und wir haben eine Done-Spalte. Das entspricht also die To-Do-Spalte. Das sind die Themen, die wir sammeln. Die ist auf der linken Seite. In der Mitte ist dann jeweils das Zettelchen, was gerade besprochen wird. Und in der Done-Spalte laufen dann die Zettel ein, die dann nach und nach besprochen und diskutiert worden sind. Jeder Teilnehmer, wenn er ein Zettelchen hat, platziert dann in der linken Spalte, in der Themenspalte, in der To-Do-Spalte sein Zettelchen mit dieser Überschrift. Und er gibt so ein, zwei knackige Sätze, damit die Teilnehmer so wissen, was er hinter dieser Überschrift, die er doch notiert hat, so vielleicht macht, äh, meint. Aber auch nicht mehr, weil das Thema, wenn es drankommt, ja ausführlich besprochen wird. Also bitte nicht den Fehler machen, am Anfang schon zu viel dafür zu erzählen. So viel, dass da Interesse und Klarheit besteht dann. Wenn alle Zettel so zusammengekommen sind, dann geht aus dem Teil, der man heraus wird, dann so ein, ein Voting gemacht, so ein, so ein Dot-Voting. Da kann man so zum Beispiel mit, mit Pünktchen, äh, mit einem Stift kann man so ein, zwei, drei Pünktchen auf eine Karte schreiben. Oder diese drei Pünktchen können auch auf mehrere Zettel verteilt werden, so wie halt die Interessens- und Stimmungslage zu diesen Themen aussieht. Der Moderator geht dann hin, sortiert die nach Pünktchen, also die mit den meisten Pünktchen, die kommen nach oben, die Karten, und mit weniger Pünktchen, die werden dann nach unten wegsortiert. Und so kommt halt dann eine sehr spontane Agenda zusammen, bezogen auf den Teilnehmerkreis, der gerade an dem Tag oder an dem Morgen dann zusammen sich zusammenfindet. Dann. Ja, es wird also nichts auf Verdacht irgendwie vorbereitet und geplant und dann passen nachher die entsprechenden Teilnehmer vielleicht gar nicht zu dieser vorbereiteten Themenmenge, die Teilnehmer erstellen die agenda ja dann äh, der oberste zettel wird dann genommen der mit den meisten punkten auf die mittlere spalte in besprechung also durchgesetzt und dann wird genau zehn minuten lang darüber diskutiert es wird sich ausgetauscht fragen gestellt antworten gesucht überlegungen dazu getroffen nach diesen zehn minuten wird dann auch ganz lean und effizient äh, abgestimmt mit dem daumen ja wir haben noch interesse weiter zu diskutieren ich schließe mich der Mehrheit an, der, der Mehrheitsdaumregelung oder Daumen nach unten heißt, ich habe jetzt für das Thema genug und ich brauche da jetzt keine weiteren Verlängerung. Wenn genügend Daumen zusammengekommen sind, äh, im positiven Sinne, dann wird nochmal fünf Minuten verlängert und nach den fünf Minuten kann man dann nochmal so ein, so ein Daumen-Voting machen und kann überlegen, ob dann immer noch genügend Spannung in dem Thema drin ist. Wenn nicht, dann wird das Thema in die Dann-Spalte, also wir sind fertig mit diesem Thema für den heutigen Morgen. Oder für den Anschaltungstag. Und dann kommt das nächste Kärtchen, was dann dementsprechend dann die meisten Stimmen hat. Und es beginnt also wieder von vorne. Die Themen werden also nach und nach aus der linken Spalte auf die Besprechungsspalte gezogen und dann später in die Dann-Spalte eingesammelt. Das Ganze geht unheimlich schnell. Das ist ja nur eine fokussierte Stunde. Es kommen häufig gar nicht so viele Kärtchen dran, aber die für den Moment, für, das, für den äh, Teilnehmerkreis, die wichtigsten, diese Kärtchen werden halt dann, oder die Themen, die hinter den Kärtchen stehen, die werden halt besprochen. Welche Themen werden behandelt? Es ist halt viel, viel mehr drin als nur Lean. Auch wenn das im Original 2009 mal mit dem Thema Lean begonnen hatte und man hatte sich dort vorgestellt, dass man so Lean für Wissensarbeiter, so als Klammer, für diese Veranstaltung nahm und dementsprechend das Ganze auch Lean Coffee, einen Kaffee trinken, wo man Lean Themen dreht besprochen hat und definiert hat. Ja, das resultiert halt heute auch zum häufigen Irrtum, dass man immer nur Lean-Themen, also Lean-Development-Themen bespricht. Es hat halt mehr mit Lean als mit Lean zu tun. Da können alle möglichen Themen gedreht werden. Ursprünglich waren es halt mal nur Lean-Themen. Heute ist das eigentlich ein ganzes Themenspektrum. Und so wie man das systemisch so betrachtet, derjenige, der einlädt, derjenige, der moderiert, der zieht auch automatisch so aus seinem Community und Anwenderkreis, zieht er auch einfach auch diese Themen heran. Das ist so bei mir gewesen. Ich habe beim Lean Coffee Cologne, das habe ich 2013 gestartet. Ich komme das ja agil in uns kam und kann Ecke. Dementsprechend habe ich dann einfach Teilnehmer angesprochen und zusammengezogen, die sich mit den Themen Agilität, Agile, agiles Produktmanagement, agiles Projektmanagement, agile Unternehmensführung, ja, äh, das Thema Agile Transitions, Scrum in den ganzen Schattierungen halt beschäftigen. Wir haben uns, beschäftigen uns mit Software-Kanban, mit Extreme-Programming, aber natürlich auch mit Lean. Klar, das gehört auch irgendwie dazu, aber das liegt halt in diesem ganzen Themen-Dunstkreis von Agile und Co, dann auf den ja diversen Scrum-Tischen, aufgrund der Themengebung Scrum. Da macht man sich halt häufig über Scrum-Themen. Alles drumherum, Scrum und Co. austauschen. In den letzten Jahren wurde ich dann immer mal wieder angesprochen, ähm, ja kann man nicht mal so themenfokussierte den Coffees machen, also jetzt nichts halt mit Agile zu tun haben, mit Scrum und so weiter, sondern dem ein spezielles Thema verfolgen als, als Dachthema. Und so haben sich also jetzt zum Jahreswechsel 2015, 2016 so die ersten Gruppen gebildet für ja, quality assurance, für testing, so qualitätsgetriebene Lean Coffees. Und jetzt nächste Woche Mittwoch, am 16.03.2016, da findet also erstmals ein Kickoff statt für einen Lean Coffee für Gründer, für junge Unternehmer, für Start-up-Leute. Und doch drehen wir und alles so Themen, die, ja, um, um Gründungsthemen wollen wir uns dann austauschen und spontane Themen, akute Themen, die halt mit dem Thema Gründung irgendwie zu tun haben. Dann, Das werden wir also jetzt ab nächster Woche dann machen. Es gibt also insgesamt keine Themenbeschränkungen. Die Teilnehmer mit ihren eigenen Interessensgebieten, die bestimmen letztendlich das, was doch thematisch und in ihrer Vielfalt besprochen wird auf so einem Lean Coffee. Ja, das war's bereits. Kommen wir zum Abschluss. Meine fünf Tipps für dich, wie immer, meine Zusammenfassung und auch ein passendes Zitat zum heutigen Thema. Ich freue mich auf dich. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Kommen wir zum Abschluss. Meine Tipps für dich und auch für die vielen Fragesteller bzw. für die vielen Fragezeichen oder fragenden Gesichter, mit denen ich über Lean Coffee spreche. Erster Tipp, Lean Coffee, das Format ist so eine Art Agiles Tool, Agile Tool. Ich hatte das in der letzten Sprechstunde besprochen, da ging es ja um das Agile Tool. Und da kann man sicherlich auch das Lean Coffee Format zu zählen, dass das mit zu den inzwischen wichtigsten agilen Tools geworden ist im Sinne eines Moderationsformates dann. Mein zweiter Tipp, achte als Moderator darauf, dass die Timeboxen auch wirklich eingehalten werden. Also diese erste Timebox von 10 Minuten und dann die jeweils 5 Minuten Nachschlagstimebox, die es dann gibt. Sonst artet das zu einer Laberei aus. Ne? Also schneide kein Wort ab, aber du kannst so eine kleine dezente Geste machen, so dass der der sich gerade in so einen Satz äh, reingeschworen hat, dass er dann, dann vielleicht mal anfängt aufzuhören. Dann. Dritter Tipp, ähm, diese Spieluhren, die Sanduhren, es gibt diese in 10 und 5 Minuten Schritten, die gibt es so im Spielwärmbedarf, die sind ganz gut, beziehungsweise jetzt hier von diesen äh, Timetimern, die kann man dafür vielleicht für nehmen, oder das sind diese Countdown-Uhren. Hier hinten im Hintergrund sieht man noch eine, so eine mit einer Magnethaftung äh, fürs Whiteboard. Oder halt die Handy-Apps. Ne? Da gibt es also viele Möglichkeiten. Mein vierter Tipp. Einfach dann, wenn du spontan merkst, ein Meeting ist gerade so ein bisschen sperrig und es ist so ein bisschen zerlaufen, diffus, wende einfach mal ganz spontan das Lean Coffee-Format an. Erkläre es kurz, wie es geht. Und schon kannst du relativ schnell so eine sehr fokussierte... Art der Moderation nutzen dann. Einfach mal probieren. Ich habe das letzte Woche noch äh, bei einem Meeting gemacht. Das zerfaserte auch in allen Hilfsrichtungen. Wir wussten gar nicht so richtig, wo wir weiter erklären und diskutieren und austauschen durften. Ich habe dann schnell das in coffee vorgestellt. Und wunderbar, haben wir uns sehr fokussiert und effektiv dann dadurch bewegt durch die ganzen Themen. Mein fünfter Tipp aus der Erfahrung heraus. Mehr als 15 Teilnehmer, dann wird das Format ein bisschen sperrig. Gerade mit dieser einen Stunde und dann noch mehr als 15 Teilnehmer. Das ist, fühlt sich nicht so gut an. Wir haben schon mal mit 25 Teilnehmer experimentiert. Ich weiß, bei einem Scrum-Tisch, da haben wir auch mal mit mehr als 40 Teilnehmern den Coffee-Format ausprobiert. Da würde ich dann lieber so ein Alternativformat, zum Beispiel Open Space oder irgendetwas anderes nutzen. Also bis 15 Teilnehmer fühlt sich das Ganze noch irgendwie natürlich an. Darüber hinaus sollte man das irgendwie mit einem anderen Format machen, gerade wenn man diese globale Timebox von einer Stunde hat. Ja, meine Zusammenfassung für heute, mein Rückblick als erstens Veranstalter, als Moderator, und natürlich auch als Teilnehmer von inzwischen ja mehreren hundert Lean Coffees und dementsprechend mehr als ja, mehrere tausend Menschen, die ich da inzwischen wahrnehmen durfte. Wenn du so ein Treffen benötigst, wo nicht gelabert wird, was sehr fokussiert ist, was fokussierte Diskussionen äh, haben soll, was einen konzentrierten Austausch in sich trägt und auch schnelle Ergebnisse bringen soll. Das Lean Coffee Format eignet sich dafür sehr, sehr gut. Probiere es einfach mal aus. Es ist also, wie eben gesagt, mehr als Lean und Coffee da drin. Passend heute zum Thema Fokussierung, was sich mit dem Lean Coffee ja gut ergänzt, ein japanisches Sprichwort. Wer zwei Hasen zur gleichen Zeit verfolgen will, der fängt keinen. Dementsprechend auf mehreren Hochzeiten tanzt man nicht und so weiter. Das kann man hasen halt mit diesem priorisierten Lean Coffee Format sehr gut organisieren. In dem Sinne für heute wieder meine Empfehlung an dich. Sei bitte vorsichtig. Agile Selbstmedikation kann für dich und Deine Kollegen, aber auch für Eure Projekte, für Eure Produkte, für Deine Firma, vielleicht auch für Deine Kunden sehr ungesund sein und irreversible Schäden verursachen. Für Risiken und Nebenwirkungen frag bitte wie immer den Agile Coach und Berater Deines Vertrauens. Wenn Du Fragen noch hast, wie zu diesem Thema oder sonstige, einfach her damit per E-Mail, per Social Media, hier unten per Kommentare. Wenn dir die Sprechstunde gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, erzähle es bitte einfach rum, erzähle es deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Chef vielleicht, deinen Kunden und teile und like es einfach in deinen sozialen Netzwerken. Auch das würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Azure Quickies meiner Sprechstunde für dich rund um agile Fragestellungen und agile Krankheitsbilder mit Diagnosen, mit Empfehlungen, mit Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche Unternehmen und deren Mitarbeiter und denk immer dran, hab immer Spaß bei dem, was du gerade tust. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Dottor Röböffi.